Herzlich Willkommen beim ASEF Arbeitskreisnetze heute in Kooperation mit dem Forschungsprojekt WINDNODE. Der Arbeitskreis bedeutet Informationen, die natürlich spartenübergreifend für mich relevant sind und sehr praxistaugliche Informationen bietet. Ja, Im Wesentlichen geht es um Austausch auch mit Kollegen und um neue Aspekte, die man aufnimmt. Für uns spielt natürlich das große Thema Digitalisierung und neue Übertragungstechnologien eine große Rolle. Gerade auch als Stromnetzbetreiber werden heutzutage sehr große Datenmengen durch die Netze gejagt. Und man soll die Netze besser steuern können. Das geht halt nur über Übertragungstechnologie. Ich arbeite gerne bei der ASEF aktiv mit und zwar kann ich da sehr gut netzwerken. Das heißt, ich bekomme einen Überblick, was läuft in Deutschland zu unterschiedlichen Themen wie Netzen, wie Vertrieb, wie Marketing, aber auch im Erzeugung und Energieeffizienzbereich. Ja, ich als Arbeitskreisleiter äh, Netze hatte heute das Vergnügen, auch äh, unser Forschungsprojekt Windnode mal mehr auf äh, unsere ASEF-Netzseite zu bringen. Wir sind besonders stolz darauf, in einem großen Netzwerk wie Windnot um gemeinsam einen Weg zu einer All Electric Society zu ebnen. Vor allen Dingen unser Niederspannungsnetz mit verschiedenen Energiespeichern, ortsnetz Travo und die Messsysteme ebnet genau diesen Weg. Es ist ein sehr reger Austausch zu verschiedensten Themen, zu neuartigen Themen. Natürlich auch durch die Unterstützung der Moderatoren, das Ganze in einer gewissen Bahn zu lenken und auch den ja, ein Gewinn dann auch breit gefächert in die Häuser wieder zurückzutragen. Also ich denke, es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Man ist quasi hier up to date und nimmt immer wieder neuen Input mit. Das erspart viel Seminare, Messebesuche, also hier kommt man auf den Punkt und das gefällt mir wirklich außerordentlich in dem Kreis. Falls Ihnen unser Beitrag gefallen hat, dann liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Mehr Infos zu den Arbeitskreisen finden Sie auf unseren Homepages asf.de und asf windnodede